Für ein Reliefstäbchen benötigst du zunächst einen Umschlag, anschließend stichst du vorne links neben dem Maschenkörper ein und führst die Nadel von hinten am Maschenkörper vorbei. Jetzt holst du den Faden durch, sodass drei Schlingen auf der Nadel liegen. Bei einfachen Stäbchen nimmst du den Faden und ziehst ihn durch die ersten beiden Schlingen. Danach brauchst du nur noch den Faden erneut holen und durch die letzten beiden Schlingen ziehen.